Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will heute die nächste Warnstreikrunde im Tarifstreit mit der Bahnbranche ankündigen. Wie lange der Arbeitskampf diesmal dauern soll, ist noch offen. Die EVG hat in dem Konflikt bereits zweimal zu bundesweiten Warnstreiks im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert 12 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat.